Hey, hallo! Hier ist wieder euer Kater Max. Hm? Ja, ja, ja, ja! Heute mit einer Scherzfrage. Also, seid ihr bereit? Okay. Wozu braucht ein Polizist eine Schere? Na, wisst ihr nicht? Um den Verbrechern den Weg abzuschneiden. ha. <lacht> ja, ja, ja. So sind die Scherzfragen. Okay, das war's für mich. Ich gehe jetzt Whiskers kaufen. Hm, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Gut, tschüss, ihr alle. Abschalten. Wenn ihr nicht abschaltet, dann gibt was ganz fürchterliches. Also, abschalten. Ihr wollt nicht? Okay. Ich habe euch gewarnt. Jetzt werde ich singen. 1 zwei, drei. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Jetzt haben sie doch alle abgeschaltet. <lacht> ich hab euch ja gewagt.